Hallo, guten Morgen Nele, schön, dass du da bist, vielen Dank, dass du da bist, ich bin schon den ganzen Morgen total begeistert, ähm, freue mich auf unser Interview, Nele Hirsch, ähm, Bildungswissenschaftlerin und Pädagogin mit Fokus auf Lernen und Lehren in einer vernetzten Gesellschaft, als E-Bildungslabor setzt sie sich für das ein, was ihr wichtig ist, gute Bildung für alles, für alle und da das auch mein Ziel und unseres ist, äh, deswegen freue ich mich heute mit dir, über die Themen Netzwerken, Kultur des Teilens und Kreativität in der Schule sprechen zu dürfen. Vielen Hallo. Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo. Möchtest du dich kurz vorstellen, Liebe Nele? Du hast es ja eigentlich schon ganz wunderbar gemacht, oder? Ich freue mich auf jeden Fall auf das Sprechen hier. <lacht> <Ich bin's auch. lacht> freiberufliche Pädagogin, ich glaube, man findet sonst auch ganz viel auf meiner Website ebildungslabor.de und ganz so viel mehr. Ich glaube, wir kommen ja zum Sprechen, da werde ich dann auch noch einiges bestimmt zu mir sagen, weil Kultur des Teilens hängt ja auch oft mit der eigenen Biografie zusammen. Ah, da bin ich mal gespannt. Ähm, wir haben uns geeinigt, ähm, weil eben Kultur des Teilens äh, so wichtig ist und Nele Hirsch macht das auch nicht mehr anders, wenn ich das richtig verstanden habe, dass prinzipiell alles, was sie erarbeitet, ähm, letztlich eine CC-Lizenz bekommt. Genau, also darum wollen wir das ja auch mit dem Podcast so machen. Die Idee dahinter ist relativ einfach, dass ich sage, wenn ich Zeit und Energie in was reinstecke, dann ist es total toll, wenn das ähm, eine bestimmte Gruppe von Menschen dann nutzen kann. Aber noch viel toller ist es ja, wenn das potenziell alle Menschen nutzen können und ähm, damit auch eigentlich dann machen können, was sie wollen. Also damit ist es ja eigentlich ein viel sinnvollerer Einsatz von Zeit, Energie und Ideen. Ja, ähm, alle Menschen, die, die, die das dann weiter nutzen, die, die müssen ja irgendwie in Kontakt damit kommen. so Und äh, deswegen braucht man ja sowas wie ein Netzwerk. Ähm, wir beide kennen uns grundsätzlich so ein bisschen über Twitter und Mastodon und sehen uns heute in Person quasi das erste Mal. Ähm, aber deswegen trotzdem die Frage, welchen Stellenwert haben denn soziale Netzwerke für dich in der Bildungsarbeit? Also ich glaube, für meine Arbeit ist es tatsächlich grundlegend, weil das natürlich immer ist, wenn ich was erarbeite, dass ich dann nicht gerne für mich selber allein bleiben will oder auch nicht nur in den Stellen, wenn ich dann direkt in einer lern lehr in irgendeiner Form bin, darüber reden will, sondern das auch ganz wichtig finde, dass ähm, schon wenn ich dabei bin, ein Konzept zu entwickeln oder wenn ich selber was gemacht habe und dann danach darüber reflektiere, ich das wichtig finde, mich mit Menschen darüber austauschen zu können. Und für mich selber ist es auch immer so was, dadurch, dass ich mich austausche und dass ich Sachen weitergebe und darüber erzähle oder berichte oder das aufschreibe, ähm, bearbeite ich das ja auch selber nochmal in meinem Kopf, also überlege dann, was war da eigentlich für mich ganz genau das Wichtige und dann ist es halt ganz oft so, also an ganz vielen Stellen kommt ja auch gar nichts zurück, man darf ja so Netzwerken auch nicht überbewerten, wenn man irgendwas ins Internet pustet, dass da dann tatsächlich immer irgendwelche Reaktionen kommen, aber ganz oft ist es eben dann doch so, dass jemand sagt, ähm, ah, sowas in die Richtung hatte ich doch auch schon mal ausprobiert oder ähm, schau mal, hier ist nochmal ein guter Artikel dazu, da finde ich, das passt gut zu dem, was du dir jetzt über Hast. Und so habe ich den Eindruck, also, dass ich mich selber eigentlich weiter voranbringe und immer weiter auch in so einer lernenden Position bin, aber gleichzeitig natürlich auch, also hoffe ich zumindest, viele andere dann so ein bisschen weiterbringen kann, weil ich ja auch sie anstupsen kann und ähm, Sachen teilen kann und Inspiration weitergeben kann. In welchen äh, sozialen Netzwerken oder in welchen Netzwerken grundsätzlich bist du noch so unterwegs, außer ähm, jetzt Mastodon und Twitter, die schon genannt wurden? Also ich habe auch einen LinkedIn-Account, aber muss tatsächlich sagen, dass ich das da nicht so wirklich als ein Netzwerk bis jetzt empfinde, sondern eher so also da pustet man da eben was rein. Ich hatte mir das jetzt noch mal ein bisschen ähm, näher angeguckt, aber also bin da noch nicht so wirklich heimisch geworden. Und ich hatte tatsächlich sehr, sehr lange, dass Twitter meine ähm, hauptsächliche Heimat im Netz so war, wenn man das so sagen kann, ja. Aber ähm, da kennt man jetzt ja die ganze Geschichte zu Twitter und ähm, dem Maskkauf und habe dann eben das Fediverse ähm, für mich entdeckt und würde mir sehr wünschen, dass da noch viel, viel mehr andere Menschen auch aktiv werden. Du bist es jetzt ja schon, das freut mich sehr, ähm, weil ich doch finde, dass man ähm, also in diesem Rahmen einfach einen ein sehr konstruktiven Austausch ähm, miteinander, miteinander pflegen kann. Ja, das erlebe ich auch so. Ähm, jetzt mal abgesehen von, von sozialen Netzwerken, also Twitter und so weiter, ähm, bist du sonst noch in Netzwerken? Also gibt es irgendwie so ein Pädagoginnen-Netzwerk, das sich regelmäßig trifft oder ein schulisches Netzwerk, wo du irgendwie unterwegs bist? Also ich würde sagen, dass ich natürlich schon, ähm, also das sind ja dann auch meine Netzwerke, die ich habe, wenn ich im Fediverse bin bei Mastodon oder wenn ich auf Twitter bin, dass das ja nicht ähm, irgendwie das große Twitter oder das große Fediverse bin, sondern auch da bin ich ja mit Menschen vernetzt, die ich in irgendeiner Form, na also die ich irgendwann mal gefunden habe und mit denen ich dann in irgendeiner Form in Interaktion war und deshalb auch jetzt mich mit ihnen austausche. Und ähm, das sind keine wie wollen wir das sagen? Keine, keine festen Gruppen, wo man sagen würde, die treffen sich jetzt hier alle 14 Tage und da gehe ich dann mit dazu. Aber das sind doch solche, kontinuierlichen Dinge, wie jetzt zum Beispiel die Edonautica in Hamburg, die mhm. ja doch relativ regelmäßig jetzt jährlich ähm, stattfindet und wo man dann eben immer wieder so einen Punkt hat, wo man sagen kann, da kommt man zusammen, da trifft man dann auch immer wieder ganz, ganz viele neue Menschen. Das ist ja auch total toll, dass immer wieder neue dazukommen. Aber es ist eben auch so ein Kristallisationspunkt, wo man sagen kann, ja, da kommen eben alle die Menschen zusammen, die über zeitgemäße Pädagogik im digitalen Wandel reden wollen. Und ein anderer Kristallisationspunkt sind ähm, die OER-Camp, also wo alle Menschen zusammenkommen, die mit offenen Bildungsmaterialien zu tun haben und da natürlich auch dann sehr, sehr viele Verbindungen in irgendeiner Form hergestellt werden. So, ein anderer Punkt ist aber, das ist jetzt auch erst seit äh, seit dem letzten Jahr, dass äh, meine Kinder hier in Halle äh, im Riesenklein sind. Das ist eine freie Reformpädagogische Schule. Und das ist nochmal ähm, so, so ein Link, wo ich sage, also gerade mit den Pädagoginnen und Pädagogen da, dass ich da den Fokus, dass ich das natürlich beobachte, und gucke, was passiert da, was machen die da und da ganz direkt ähm, auch Anregungen bekomme und mich da in so einem Sinne vernetzt fühle. Hm. Großartig. Ähm, also würdest du sagen, dass es mehr so darum, dass, dass es wichtiger ist, diese informellen Netzwerke zu pflegen, als, als die formellen, die irgendwie, weiß ich nicht, die Fachschaftsgruppen, die sich die ganze Zeit, die sich regelmäßig treffen. Genau, also das ist jetzt natürlich was, was aus meiner Perspektive als einer freiberuflich arbeitenden Pädagogin ähm, erzählt ist. Es wäre hm. wahrscheinlich noch mal was ganz anderes, wenn ich jetzt irgendwie Teil von einem festen Team oder von einem festen Kollegium wäre, dann wären da natürlich auch noch mal ganz andere Austauschmöglichkeiten in irgendeiner Form da. Aber gerade, weil ich sowas nicht habe und ansonsten eigentlich jetzt so mehr oder weniger alleine bin, wie auch immer, ähm, ist es dann eben die Möglichkeit zu sagen, da kann ich dann trotzdem ein Netzwerk aufbauen. Und so zumindest wie ich das erlebe, von vielen Lehrkräften ist es schon auch, dass sie mir rückspiegeln, dass sie sagen, naja, also das eigene Kollegium ist natürlich auch immer begrenzt. Also da kann man auch viele tolle Leute haben und sich mit ihnen austauschen, aber richtig spannend wird es dann oft eben, wenn man sich mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen auch aus unterschiedlichen Perspektiven, die dann auch von, also mit Perspektiven von anderen Schulen reinkommen, ähm, zusammenbringt und sich da dann in irgendeiner Form austauschen. Und das sind ja dann auch oft die Menschen, also man hat ja manchmal auch so den Eindruck, an der eigenen Schule ist man vielleicht auch so ein bisschen allein oder hat jetzt nicht Massen an Menschen, die irgendwie mitmachen, aber wenn man dann so über den Tellerrand schaut, dann sieht man ja schon, ganz viele Menschen wollen eigentlich Bildung zu was Besserem bewegen und sich da gegenseitig zu stärken und dann auch so ein bisschen zu motivieren und Mut zu machen, dass es klappt, das funktioniert glaube ich über solche informellen Netzwerke sehr sehr gut ja ähm, Stichwort also vor allem auch deswegen wenn, wenn man halt viel teilt und ja. damit kommen wir quasi zum zweiten Block Kultur des Teilens äh, erstmal die Frage was verstehst du darunter zur Kultur des Teilens ja Kultur des Teilens ist schon wirklich ein sehr sehr schwammiger Begriff ja. <lacht> es ist schwierig ähm, für mich hat es viel mit einer, mit einer Haltung zu tun, wobei auch das immer schwierig ist, weil man kann jetzt ja eine Haltung dich in irgendeiner Form verordnen. Aber ich glaube schon, dass man so eine Haltung mitkriegen kann aus dem praktischen Tun immer wieder, wo man sich selber sagt, äh, die, die Dinge werden eigentlich besser, wenn ich Sachen offen mache und wenn alle darauf zugreifen. Und ich muss eigentlich keine Angst davor haben, dass mir selber in irgendeiner Form was geklaut wird. Also das, das kann passieren, wenn ich materielle Gegenstände habe. Aber wenn ich, wenn wir, wenn wir über Bildung reden, dann ist es natürlich so, dass ähm, die Bildung in dem Sinne ja nicht weg ist, wenn ich sie weitergebe, sondern meine These ist sogar eher, die wird mehr, ähm, wenn, man, wenn man diese Bildung teilt. Und Kultur des Teilens bedeutet dann eben, ähm, nicht einfach alles so in die Welt zu pusten, sondern sich, sich äh, klar zu sagen, dass dass man das erreichen will, also dass man dieses Teilen und Weitergeben erreichen will und auf diese Weise eben auch oft ganz gezielt zu gucken, zu sagen, ich habe da was, das schreibe ich jetzt auf Mastodon und setze in irgendeiner Form ein Hashtag dazu, dadurch mache ich das auffindbar und weiter nutzbar für andere. Oder ich weiß, ich habe mit der Kollegin letzte Woche gesprochen über Thema XY und jetzt mache ich was Bestimmtes dazu, dann zu sagen, schau mal hier, das habe ich entdeckt, willst du dir das nicht noch ähm, in irgendeiner Form angucken? Und in Bezug auf die eigene Arbeit ist es eben immer dieses zu sagen, sich auch Zeit zu nehmen, wenn man was entwickelt, wenn man was gestaltet, ähm, wenn man ein, ein Lernangebot ähm, durchführt, sich immer auch Zeit zu nehmen für so eine Reflexions- und dann eben auch Teil ähm, Phase. Also zu sagen, ich habe was gemacht und am Ende oder auch währenddessen nehme ich mir die Zeit zu sagen, hier, liebe Menschen, schaut doch mal, was denkt ihr dazu und auf diese Weise das Ganze eben, eben besser zu machen, als wenn man das nur für sich behalten würde. Währenddessen oder im Vorfeld kriegt man vielleicht noch Anregungen und Ideen rein und im Nachhinein können dann einfach alle daraus lernen und nicht nur man selbst. Ja, da bin ich äh, ein riesengroßer Fan von deinem Ideentagebuch übrigens. Ähm, für, für, für alle anderen, die das jetzt logischerweise vielleicht noch nicht kennen. Ähm, das Ideentagebuch ist einfach etwas, wo Nele ihre Ideen, äh, die einfach kommen, aufzeichnet und das ist öffentlich verfügbar ist. Also es ist ein öffentliches Notizbuch eigentlich. Genau, so kann man es bezeichnen. Das ist ja was, was ich jetzt Anfang 2023 ähm, angefangen habe und als eine Idee auch geklaut habe. Also eine yeah. Idee für ein Ideentagebuch hatte nicht ich. Ähm, aber das ist einfach also auch für mich selber super, dass man sich einfach so ein bisschen auch selbst unter Druck setzt, zu sagen... Ich will ja eigentlich gerne neue Dinge ähm, auch ausprobieren. Und mit dieser Verpflichtung, ich schreibe öffentlich ein Ideentagebuch, also es ist ja eine Selbstverpflichtung, <lacht> ist man natürlich so, dass man sagt, okay, ich, ich muss dann auch jeden Tag jetzt irgendwie was aufschreiben. Und damit ist man insgesamt in so einem Denkmodus, sich auch immer zu überlegen, ha was wäre denn hier vielleicht nochmal ein neuer Ansatz, den man reinbringen könnte oder wie könnte man da auch anders drauf blicken. Und also das macht auch mir super viel Freude und das ist tatsächlich auch was, da war ich überrascht, weil das ja gar nicht sich in einem sozialen Netzwerk ähm, abspielt, sondern einfach auf eine Unterseite von meiner Webseite ähm, geschrieben ist, dass ich da sehr, sehr viel ähm, Feedback ähm, dazu kriege und auch mit Menschen im Austausch dazu bin. Also da sieht man dann auch mal wieder, dass durchaus dieses die eigene Webseite auch einen Wert haben kann ähm, im, im Netzwerk sozusagen hm. ähm, wenn du jetzt also haben wir grundsätzlich so kultur des teilens im großen äh, besprochen wenn wir jetzt mal den blick richten auf schule ähm, wo würdest du da ähm, die wichtigsten die wichtigsten punkte sehen also ich glaube es gibt so eine so eine sehr niederschwellige und einfache ähm, ebene wo es einfach erstmal darum geht ähm, ich war hier in meinem Unterricht und ich habe XY gemacht und ich ich habe dieses, dass ich das nicht zumache und niemandem davon erzählen will, sondern dass ich sage, ich, ich finde es wichtig, ähm, darüber ins Gespräch zu kommen. Und das kann dann wirklich niederschwellig sein, dass ich an der Kaffeemaschine stehe und sage, schau mal, was ich heute in meinem Englischunterricht gemacht habe, das war Methode XY. Das ging total schief oder das war ganz großartig, das ist ja gar nicht wichtig dabei, aber dass man da so eine so eine Offenheit ähm, in irgendeiner Form hinkriegt. So, mhm. Wenn man das, was was wir gerade eben beredet haben mit so einem Netzwerkcharakter hat dann wird es natürlich auch gleich größer also dass man ähm, sich online ein, ein soziales Lernnetzwerk aufbaut und darüber ähm, dann auch teilt und die andere Ebene ist dann eben dass wir ja so eine inhaltliche so eine Materialebene haben und da finde ich ist es einfach so, so dumm dass ähm, jede Person immer wieder das Rad neu erfinden muss bei solchen klassischen Sachen die man einfach also die benötigt man einfach immer mal wieder und muss da irgendwie was da dazu machen, weiß ich nicht, ich habe eine Checkliste, wie kann ich gut ähm, einen Text schreiben oder jetzt, wenn wir über künstliche Intelligenz und ChatGPT ähm, äh, reden, wie viele Menschen entwickeln jetzt irgendwelche Ideen, ähm, so könnte man ähm, eine Übung oder eine Herangehensweise damit gestalten und das ist einfach so viel produktiver, wenn man das teilt und wenn man das eben offen teilt, sodass Menschen das dann aufgreifen können, für sich anpassen können, weiter nutzen können und eben nicht jede Person immer wieder von vorne an. Anfängt. Und das ist dann die Ebene von OER, das hatten wir ja schon als ein Stichwort vorher bei den OER-Camp, also von hm. Open Educational Resources, offenen Bildungsmaterialien. Ja, nachdem wir das 2021 äh, hatten als pädagogischen Tag, setze ich mal voraus, dass jeder weiß, was das ist, der hier jetzt <lacht> direkt mal zuhört, wer weiß, wie es weiter genutzt wird. Ähm, ich habe äh, hab, äh, online gefragt auf Mastodon natürlich, ähm, wie, äh, welche Fragen ich äh, unbedingt äh, stellen soll. Und ähm, da kam eine Frage, die möchte ich genau jetzt an äh, jetzt mal äh, wiedergeben. Und zwar, wie schafft man es, eine Kultur des Teilens zu etablieren? Ja, ich habe die Frage gesehen, das ist ja so schön, wenn so etwas nicht passiert. Ja. <lacht> ähm, ich fand die Frage schon vorab schwierig und finde die auch immer noch schwierig, weil ich glaube, so, so tatsächlich etablieren im Sinne von Schnipp und jetzt ist diese Kultur des Teilens da, das wird natürlich nicht funktionieren. Also was, glaube ich, entscheidend ist, ist, dass man überhaupt so einen Rahmen hat, wo man sich sicher fühlt und wo das ähm, unterstützt und befördert wird, ähm, dass so ein Teilen stattfindet. Und der, der erste Schritt... der einfach passieren muss, ist, dass Menschen positive Erfahrungen damit machen, wenn sie Sachen teilen. Also, dass das, ähm, dass das wertgeschätzt wird, wenn sich jemand hinstellt und sagt, ich hatte hier meine Methode im Englischunterricht und die ging total schief. Und dass diese Person dann eben nicht damit konfrontiert ist, dass es ist, äh, hast du schon gehört, Kollegin XY hat da voll einen Blödsinn gemacht. Also, das ist so eine, so eine Sache, das kann man auch nicht verordnen, aber ich glaube, man kann das schon, also, in so kleinen Zirkeln vielleicht vorleben und dann auch, ähm, also dadurch in irgendeiner Form ähm, befördern und dann auch, also wenn man aus so einer Leitungsebene oder aus so einer Leitungsperspektive denkt, ähm, also schon auch probieren, vielleicht Räume zu schaffen. Also, dass man sagt, ähm, wo, wo sind denn diese Räume, wo genau so ein Austausch stattfinden kann, dass man sich über solche Sachen unterhalten kann und dass man sowas ja. reden kann. Und bei dieser ähm, höheren Ebene, also wenn es dann wirklich um Materialerstellung und offenes Teilen geht, da funktioniert das natürlich auch ganz einfach, dass man sich wirklich eine Strategie gibt, also dass man sagt, so wie ich das für mich individuell mache, alles was ich erstelle, ist danach OER. So umfassend muss man das ja aber auch gar nicht machen, aber schon, wenn man dann sagt, wenn wir was ähm, in Auftrag geben oder wenn in Fachgruppe XY was erstellt wird, dann soll das Ziel sein, dass das nachher auch für alle anderen weiter nutzbar ist. Also das ist dann eher auf so einer formalen Ebene, was ist die Regel, die wir uns selber geben in unserem Kollegium? Hm. Ja. Ich habe äh, also noch mal zu, dem, zu, dem, zu, der, zu der individuellen Ebene zurückgesprungen. Ähm, ich ich finde es ganz faszinierend, es gibt ja diese, diese, dieses, ja, diese, diese Arbeitsform des Best-Practice-Beispiels und ich finde es ganz faszinierend, dass ähm, viele da inzwischen nicht mehr von Best-Practice reden, sondern nur von Best Practice, äh, nur von Practice. Mhm. Also, dass es einfach nur noch darum geht, eben eine Gelegenheit zu finden, um in Austausch einfach zu kommen. Und es muss nicht jetzt der, die goldene Lösung sein, sondern es reicht, wenn man halt erzählt, was man macht, um dann eben Anknüpfungspunkte zur eigenen Weiterentwicklung zu finden. Ja. Ja, das finde ich sehr, sehr richtig. Das ist, glaube ich, absolut ein guter Ansatz, weil so ein Best Practice, das setzt dann ja auch selbst total unter Druck, dass man sagt, das muss jetzt das Perfekte, das Perfektesten sein, aber ähm, ist ja tatsächlich oft gar nicht nötig und oft kann ja auch was sein, was vielleicht in der einen ähm, Lernsituation sehr, sehr schlecht ähm, auch nur funktioniert, kann ja dann auch trotzdem Anregungen oder Einzelteile geben, wo man sagt, okay, hier hat das überhaupt gar nicht funktioniert, aber so ein Teil davon, der würde vielleicht bei mir in dem Rahmen, in dem ich mich bewege, äh, total super sein. Und über so einen Austausch kann man das ja dann überhaupt erstmal ähm, nur, nur rausbekommen. So Und ich glaube, das Wichtige ist auch einfach, dass man anfängt, ähm, also miteinander zu reden. Da geht es dann auch gar nicht, glaube ich, so darum, dass man so die tollste Idee irgendwie hat, sondern es geht ja auch darum, wie, wie fühle ich mich als ähm, pädagogisch tätige Person da drin. Und ähm, wenn ich mich mit anderen dann dazu austausche, kann mich das ja dann auch stärken und das kann die andere Person auch stärken, weil man einfach über pädagogische Praxis ähm, gemeinsam reflektiert. Ja. Ja, kommen wir zur pädagogischen Praxis. Ähm, also du hast vorhin schon, <lacht> <lacht> du hast vorhin schon äh, gesagt, äh, als wir noch über Netzwerken geredet haben, dass dich das ja auch so ein bisschen... Äh, anregt und die eigene Reflexion äh, dazu führt, dass man äh, selbst eben dann weiterdenkt. Und äh, im Bereich Kreativität <lacht> ähm, ist ja, ist, da geht es ja genau darum, also wie denke ich weiter? Und ähm, ich würde mal so, äh, versuchen, den Bogen zu schlagen über etwas, was, was Jöran gesagt hat in einem Video, wo er die 4K vorstellt, von denen ja die Kreativität eines ist. Man müsse da eine Tiefenbohrung vornehmen, so also sein Vorschlag für jedes einzelne K. Die würde ich gerne mit dir machen. Mhm. Tiefenbohrung, ja. Kreativität, wir legen los. Bin ich ähm, ja, bin was gespannt. Was, was, ja, was, was verstehst du unter Kreativität? Also so, so die klassische Übersetzung von Kreativität ist ja schon neu zu denken. Also viele haben ja erstmal so Kreativität, ich bin irgendwie künstlerisch tätig und male ein wunderschönes Bild. Das ist natürlich jetzt an der Stelle, wenn wir pädagogisch reden, Quatsch. Aber ähm, die Idee ist schon neu zu denken. Und mein Zugang zu Kreativität ist eigentlich überwiegend daher kommen, dass ich ja auch viel im Kontext von Bildung für nachhaltige Entwicklung mache. Und man vor allen Dingen da ja sehr stark feststellt, ähm, was die Menschheit so bis jetzt produziert hat und wo sie aktuell steht, das ist eine Stelle, wo wir eigentlich so nicht mehr weiterkommen, also wo wir nicht sagen können, super, wir machen weiter wie bisher und alles geht gut, sondern man, man muss tatsächlich neue und andere Lösungen finden. Und dieses Neu-und-anders-Denken ist eben aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Punkt in der Pädagogik, dass wir eben nicht mehr das Ziel setzen bei Lernenden, wir als Lehrende geben ganz viel Wissen und Input weiter und die Lernenden nehmen das auf und dann können sie das reproduzieren. Ähm, dass das also es ist auch pädagogisch schon überhaupt dumm, aber es ist eben auch von dem, was wir gesellschaftlich brauchen, einfach der völlig verkehrte Weg, weil wir brauchen Menschen, die auf Probleme, auf gesellschaftliche Herausforderungen schauen können und sich dann überlegen können, wie könnte das dann auch in irgendeiner Form anders gehen. Und das ist das ähm, was, was für mich ähm, Kreativität ausmacht als eine Kompetenz. Hm. Du hast jetzt schon äh, gesagt, dass ähm, dieses einfache Modell von Wissen, äh, wir, wir übermitteln das, ähm, also wir als Lehrer, äh, LehrerInnen äh, haben Wissen und äh, geben das weiter, dass das nicht, nicht, nicht so richtig funktioniert. Ähm, hast, arbeitest du selber mit einem Wissensbegriff und wenn ja, mit welchem? Nee, ich habe keinen festen ähm, Wissensbegriff, wo ich sagen würde, dass ich das jetzt irgendwie theoretisch eingeordnet hätte und sagen würde, das ist jetzt ähm, der der Begriff des Wissens. Ich bin da auch insgesamt am Schwimmen. Also ich weiß, dass es ja eine riesen Debatte gibt, was ist Wissen, was ist Kompetenzen und so weiter. Aber ähm, ich, also für, für meine Arbeit finde ich das immer nicht so sehr weiterführend, sich da sehr sehr stark in diese Begrifflichkeiten ähm, zu verirren, sondern versuche dann immer eher zu überlegen. Was, was machen wir jetzt? Also wie sieht die Gestaltung von unserem Lernen aus? Und dann daran zu überlegen, wie das aussehen muss. Okay, dann, welche Rolle spielt Kreativität für das Lernen? <lacht> nee, naja, also Kreativität spielte für das Lernen genau die Rolle, dass ich eben den Lernprozess dahingehend umdrehe, dass ich nicht sage, hier ist der Inhalt oder eben das Wissen, was ich in deinen Kopf stecke, liebe lernende Person, sondern dass ich sage, ich unterstütze dich dabei überhaupt erstmal die Frage zu stellen. Also was, was ist denn jetzt gerade ähm, die Herausforderung und gestalte dann einen Lernraum, so dass es einen Austausch geben kann zusammen mit anderen Lernenden, wo man überlegt, wie, wie kann jetzt die Lösung dazu aussehen? Und auch dabei begleite ich sowohl bei der Lernraumgestaltung als dann eben auch bei der Entwicklung der Lösung oder was man eben auch immer dabei, dabei in irgendeiner Form entwickeln kann. Und mein Link ist ja noch immer sehr, sehr stark, dass ich die digitale Bildung, wenn man sie so bezeichnen will, ist ja auch wieder ein Begriff, also irgendwie Lernen mit Strom oder eben auch Lernen in der digitalisierten Gesellschaft zum Thema habe. Und da finde ich, ist dieses Kreativität ja noch mal viel mehr, weil also die technologische Entwicklung ist ja was, was sich fortwährend weiter bewegt und was auch immer weiter gestaltet wird und und da kann ich nicht sagen, so das ist jetzt die fertige Lösung, wie wir damit umgehen, sondern ich muss überhaupt in so einen Erkundungsprozess gehen können und den Raum bieten können, dass man sich überlegt, was sind denn hier ähm, Möglichkeiten, wie man das sinnvoll aufgreifen kann und wie man das dann auch also so selbstermächtigend, gestaltend aufgreifen kann. Mhm. Ja. Ist Lernen ohne Kreativität denkbar? Also ein, ein gutes Lernen sicherlich nicht. Es gibt ja, also viele Menschen bezeichnen Lernen als was, was ich dann vielleicht auch nicht als Lernen ähm, in dem Sinne ähm, Sinne bezeichnen würde. Also man kann wahrscheinlich schon jetzt ein reines Faktenwissen, da brauche ich jetzt ähm, nicht viel, viel Kreativität, um das in irgendeiner Form zu entwickeln, aber ähm, ich verstehe das Ziel von Lernen als was, dass Menschen sich... Ähm, selbstbestimmt und gestaltend in die gesellschaftliche Entwicklung so einbringen können, dass ein gutes Leben für alle entsteht. Das ist so ganz <lacht> knapp zusammengefasst mein Leitbild, wo das Ganze hinsteuern kann. Und wenn, wenn das das Ziel von Lernen ist, dann wird so ein Lernen immer Kreativität benötigen. Also immer dann, wenn wir auswendig lernen, dann sollte es sich nur um Vokabeln handeln. <lacht> ja, also da braucht es das, man kann das ja auch immer nicht so ganz ähm, ausschließen, also dass, dass solche Teile natürlich auch immer mit dabei sind und sonst habe ich ja auch, also wenn mir jegliche Orientierung fehlt, ja, ähm, völlig klar. Ja, ich habe noch so einen anderen Bereich angedacht, ihr habt aber eigentlich brauchen wir den, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir den brauchen, aber... Ähm ich, ich, ich will es trotzdem machen, weil ähm, ich einfach auch noch kurz gleich äh, äh, deinen äh, dein Internetquatsch zeigen will. Ähm, wie kann man denn in der Schule für eine kreative Atmosphäre sorgen? Ah gut, das ist natürlich auch, also darüber haben wir bis jetzt noch nicht geredet, wie geht es denn dann praktisch äh, mit der Kreativität? Und da genau. komme ich sehr viel aus solchen Bereichen, aus dem Design-Thinking und mich selber hat es tatsächlich überrascht, weil mein, mein erster ähm, also Zugang dazu war doch eher, dass ich relativ skeptisch war. Also man sieht dann ja also immer diese schönen, hippen Bilder, immer ne? Menschen da sitzen und irgendwelche Lego-Klötzchen aufeinander bauen, und so. Und mein, mein erster Impuls war da, oh, was ist das jetzt hier für ein Ding? Es ist einfach nur wieder irgend eine Mode oder irgend ein Hype, aber funktioniert es denn dann auch wirklich? Und dann habe ich sowas eben selber ein paar Mal einfach mitgemacht und da ähm, das, das mitgestaltet. Und ich war tatsächlich sehr überrascht, ähm, dass zu merken, dass durch, ähm, durch eine Gestaltung von einem Lernraum und vor allen Dingen dann auch oft durch die Möglichkeit, was ähm, praktisch, haptisch mit den Händen zu machen, so oder auch mit unterschiedlichen Impulsen, die reinkommen, konfrontiert zu sein, dass da so viele Denkanstöße ähm, im Kopf angestupst werden, dass dann tatsächlich sehr, sehr viel Neues und, und anderes daraus entsteht. Und das war schon was, was mich... Ähm, also was mich dann sehr überzeugt haben und was ich auch in meine eigenen Lernangebote dann an sehr, sehr vielen Stellen übernehme. Also ich mache dann keine klassischen Design thinking Sprints, die wären ja dann auch zu groß und zu und zu umfassend. Aber einfach sowas zu machen, dass man sagt, beim Brainstorming ähm, konfrontiert man Menschen mal zum Beispiel mit unterschiedlichen Bildern und sagt, was denkst du denn jetzt ähm, dazu? Oder eben, wenn man sich vor Ort trifft, dass man sagt, hier sind jetzt Lego-Steine und wir bauen mal zusammen, wie wäre Digitalisierung? Furchtbar und ne, also mit dieser Kopfstandmethode und entwickelt daraus dann in irgendeiner Form Sachen. Also das ist glaube ich schon was was, ähm, also was, was funktioniert und wie dann auch neue neue Ideen entstehen können. Und um sowas dann in die Schule zu übertragen, da bin ich jetzt glaube ich zu, zu wenig drin, dass ich wirklich jetzt so einen, so einen schulischen Alltag, weil ich tatsächliche Erwachsenenbildung gestaltet. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass zum Teil solche Prinzipien durchaus auch in Lernprozesse reinkommen. Also gerade wenn ich projektorientiertes Lernen mache, dass ich da eben auch einen Raum biete, ähm um solche Kreativitätsprozesse einfach anzustoßen. Und ich würde sehr stark dafür werben, das einfach mal auszuprobieren und ähm, eben nicht das gleich abzutun als so ein, ach, ähm, ist doch, ist doch Quatsch oder Spielerei. Also gerade es ist Spielerei. Aber ich glaube, weil es Spielerei ist, kann es ähm, Kreativität sehr befördern. Ja, also ich äh, in meinem Unterricht ist es tatsächlich so, ich fange äh, jede Einheit, ich habe eine sehr lange Einheit, muss man dazu sagen, aber ich fange jede Einheit mit fünf bis zehn Minuten an und im Regelfall habe ich da irgendwas von, äh, von deiner wunderbaren Sammlung internetquatsch.de, <lacht> ähm, äh, wo man äh, sehr viele Online-Spielereien hat, äh, die einfach dazu führen, dass man nochmal ein bisschen energetischer äh, yeah. in den Tag geht. Ein, so. Genau, das ist, das ist auch nochmal was, dass sowas natürlich auch einfach Freude macht und das was anderes ist, wenn man einfach mit Freude an das Lernen rangeht, ja. ja. Gut, ähm, haben wir, also jetzt zu den Bereichen Netzwerken, Kultur des Teils so Kreativitäten der Schule, ich finde auch, also die, Teil, die Bereiche lassen sich eigentlich gar nicht so gut trennen, weil die äh, auch so irgendwie super eng miteinander zusammenhängen. Aber ähm, gibt es da noch irgendwelche Sachen, die du, wo du sagen würdest, das sollten, sollte zu dem Thema noch unbedingt gesagt sein, zu den Themen? Zu den ganzen drei Themen. Also ich ja. glaube, wichtig ist nochmal der Hinweis, den du gerade gebracht hast, dass ja immer alles irgendwie verknüpft ähm, und vernetzt ist und ich glaube, dass gerade Kreativität und Netzwerken und Kultur des Teilens sich natürlich auch wunderbar also stärken kann und unterstützen kann. Und was wir vorher geredet haben bei diesem Teilen, dass man keine Sorge haben sollte, dass man eben auch mal also schlechte Sachen teilt, weil auch daraus können ja alle lernen. Ähm, diese Haltung kann man, glaube ich, sehr, sehr toll in Kreativität Prozessen lernen, weil auch da es ja oft einfach erstmal darum geht, wir öffnen das Denken und wir versuchen einfach mal so viele Ideen wie möglich zu generieren. Und wenn man sowas mal ein paar Mal gemacht hat, findet man das, glaube ich, auch sehr viel einfacher, dann ähm, Dinge von einem zu teilen, weil man weiß, okay, genau durch dieses, dass man das erstmal weitergibt, kann dann auch tatsächlich was entstehen. Hm. Dann ähm, danke ich dir ganz herzlich. Das war ein äh, sehr konzentriertes, ich glaube auch sehr inhaltlich dichtes Gespräch. Ähm, ja, viel, vielen Dank einfach, dass du dir die Zeit nimmst nochmal. Ja, danke schön. Das hat mich sehr dich. gefreut, das dich auch kennenzulernen. <lacht> ich ähm, mache jetzt gleich die Aufzeichnung aus, aber äh, vielleicht können wir noch ein paar Minuten sprechen. Super, vielen Dank an dich. Dankeschön.